Ein ehemaliger US-Präsident wird wegen Kriegsverbrechen in Griechenland festgenommen, im Auftrag des Internationalen Strafgerichtshofs. Deshalb ist die ganze Welt in Aufregung und die Festnahme passiert auch noch ausgerechnet kurz vor den US-Wahlen mitten im Wahlkampf. Daher darf der aktuelle Präsident sich keinen Fehler erlauben und schreckt vor keiner Option zurück. Da spielt bald auch die junge Anwältin des ICC, die fast allein in Athen zurechtkommen muss. Über diesen besatten Fall geht es in unserem neuen Video über das Buch Der Fall des Präsidenten von Mark Elsberg. Das Video findet ihr in den Kommentaren angepinnt.